Ja, ich kann den Selfie schicken. Bye. Oh my space. So, ne? Und im Endeffekt müssen wir dann jetzt nochmal ein Bild machen. Findest du deine Gruppenpartner oder so? Also manchmal ist es echt anstrengend durch ein paar Personen, aber ansonsten finde ich es eigentlich sehr lustig. Wir machen die Aufnahmen das Raumschiff. Zum Beispiel auf eine Kamera fliegt oder... Also Special Effects, außerhalb Tracks. des Raumschiffs. ...eine Arbeit, die ganzen Buchstaben auszuschneiden, dann die mit Aliofolie mhm. zu umwickeln und dann noch, ja, ist eben eine ganz schöne Arbeit. Macht's dir Spaß? Ja, Spaß macht's. ab. Oh Gott. Ja, ich kann den Selfie, Selfie schicken.